Für die Kalkulation von Handelswaren hat unser Unternehmen bestimmte Zuschlagssätze, die sich auch in der Regel nicht ändern. Das heißt, für alle unterschiedlichen Handelswaren werden die gleichen Zuschlagssätze genommen. Und Tina überlegt sich jetzt, könnte man da die Angebotskalkulation nicht vereinfachen, verkürzen, wenn doch eh immer die gleichen Zuschlagssätze verwendet werden. Und genau das schauen wir uns an. Wir nennen das Kalkulationshilfen. Und zwei dieser Kalkulationshilfen schauen wir uns in diesem Video an. Dazu nehmen wir mal eine Beispielkalkulation her. Wir haben einen Einstandspreis von 24,96 und wie gesagt, diese Prozente sind ja immer gleich. Und wir überlegen uns, wie kommen wir vom Einstandspreis direkt zum Listenverkaufspreis, das heißt zu diesen 50 Euro. Das heißt, wie viel Prozent müssten wir auf den Einstandspreis aufschlagen, auf diese 24,96, um auf die 50 Euro zu kommen. Und das nennen wir Kalkulationsaufschlagsatz. Dadurch verkürzt sich die Kalkulation wesentlich. Also das wäre wirklich effizient, wenn wir so einen Aufschlagssatz dazu addieren. Ich habe demnach folgendes Schema den Anstandspreis plus diesen Kalkulationsaufschlagssatz und das ergibt dann den nächsten Verkaufspreis. Um den Aufschlagssatz, Satz deutet dem ja auf Prozent hin zu ermitteln, bilde ich zunächst die Differenz, um hier diesen Eurobetrag zu berechnen: 50 minus 24,96 ergibt 25,04 und dann kann ich einfach über Kreuz ausmultiplizieren und den Satz berechnen. Das heißt 25,04 mal 100 durch 24,96 und das ergibt dann einen Aufschlagssatz von 100,32%. In Formelschreibweise hier nochmal dargestellt. Also ich bilde jetzt die Differenz, Verkaufspreis minus Einstandspreis mal die 100 durch den Einstandspreis. Das Wesentliche und die eigentliche Hilfe dabei ist jetzt, dass dieser Aufschlagssatz nicht nur für einen Einstandspreis von 24,96 Euro gilt, sondern für jede Handelsware. Das heißt, für jeden, Einst für jeden Einstandspreis kann ich diesen Aufschlagssatz verwenden und diese 100,32% aufschlagen, um dann den Listenverkaufspreis zu berechnen. So, diese Hilfe ist natürlich schon super, aber Tina fragt sich jetzt, geht es vielleicht noch schneller und geht es vielleicht sogar ohne Prozentrechnung? Und das wäre die zweite Hilfe. Und zwar überlegen wir uns da, wieder ausgehend vom Anstandspreis, mit welchem Faktor muss ich denn diese 24,96 Euro multiplizieren, um auf die 50 Euro zu kommen? Und das nennen wir dann Kalkulationsfaktor. Also es geht hier um ein Produkt, um eine einfache Rechnung um eine einfache Multiplikation. Auch diesen Faktor muss ich zunächst berechnen. Das heißt, ausgehend vom Anstandspreis überlege ich mir, mit welchem Faktor muss ich erst multiplizieren, diese 24,96, um auf die 50 zu kommen. Das heißt, ich teile diese 50 Euro durch 24,96 und erhalte dann folgenden Wert. Und da wir dann möglichst genau berechnen wollen, Geben wir diesen Faktor immer mit vier Stellen nach dem Komma an, also in diesem Fall 2,0032. Berechnung sieht dann im Schema folgendermaßen aus. Kalkulationsfaktor wäre dann der Verkaufspreis geteilt durch den Einstandspreis.